Kapitel 7 Der Großartige Vor ihr erstreckt sich das eindrucksvolle Bauwerk der Kirche. Vom Turm aus ragt das silberne Kreuz hervor, welches man beinahe über das gesamte Dorf hinweg betrachten kann. Der Weg zur glamourösen Pforte ist gepflastert mit verwesten Kadavern. Erst jetzt kann sie auch eine hauchdünne hölzerne Leiter erkennen, die sich vom Boden des Kirchplatzes hoch emporragt bis in die Wolkendecke hinein. Die Marinette neigt ihren Kopf vor dem augenscheinlichen Weg nach oben, geht jedoch vorerst vorsichtig außenrum. Direkt hinter dem Anfang der Leiter befindet sich ein dunkelgrauer Brocken, der auf der vorderen Seite glatt geschliffen wurde. Darauf ist ein alter Schriftzug eingraviert. Wer des Lebens nicht würdig ist, der wird exekutiert. Wer des Todes nicht würdig ist, wird gerichtet. Baron von Lea Sie erinnert sich an frühere Zeiten, wo auf eben diesem mächtigen Stein das Wort der heiligen Kirche in ihr geschrieben war. Nun stellt sich hingegen ihre Befürchtung als wahr heraus, dass sie das Dorf aufgegeben und restlos verlassen hat. Worin sie sich wiederfindet, ist eine Nacht der ewigen Dunkelheit, eine niemals aufhörende Jagd, die das Leben verschlungen und den Wahnsinn getrieben hat. Ihr ist klar, dass sich dies ausbreiten wird, bis sich kein Ort mehr finden lässt, der nicht von Bestien beheimatet wird. Sogar hier an diesem Ort vernimmt sie immer noch das hungernde Knurren aus den finsteren Ecken, wo sich die ehemaligen Menschen befinden, nur mehr Bestien. Ein Knistern reißt die Puppe aus der Fassung, hastig fährt sie herum und schaut auf die Mitte des Platzes, wo ein kolossaler Werwolf gerade zweibeinig auf sie zuläuft. Sein Körper ist an vielen Stellen kahl, doch die Haare an Kopf und Armen schwarz der Kiefer sieht entstellt aus, schief gewachsen und unnatürlich. Vorerst faucht es, die Marinette hält sich bedeckt und versucht jeden Reiz zu vermeiden, wodurch er sich aggressiv fühlen könnte. Die Bestie kniet sich vor einer der Leichen nieder, die vor der Küche liegen und beginnt seine Schnauze tief in dessen Körper zu vergraben. Begierig frisst es ihm jegliche Eingeweide heraus. Das Holzgerüst erinnert sich nur an den schändlichen Niedergang ihres Begleiters. Hungrig, lauscht der Werwolf hoch, hat sie fest im Visier und krallt sich am Boden fest, um ihre nächste Bewegung abzuwarten. Beunruhigt klammert sie ihren Griff fester um die Axt, bereitet sich auf jeden Angriff vor und der Werwolf prescht auf allen Vieren direkt auf das Mädchen zu. Im Ausweichen holt sie mit der Klinge aus, spürt nur, wie sie mit rotem, dickflüssigem Blut befleckt wird. Ein Jaulen wird zunehmend leiser, sie dreht sich um nimmt nichts anderes wahr, als das Tier, welches sie soeben verwundet hat. An seine klaffende Wunde drückt der Werbe auf seine Klaue, die mit einem schimmernden roten Blutfluss überströmt wird. Dennoch knurrt es weiter, fletscht seine schwarzen Zähne, sogar die Augen schimmern in einer hellen Rage, gleich eines Blutrausches, der die Bestie mit unstillbarem Durst erfüllt. Im nächsten Ansturm bereitet sich das Mädchen auf einen weiteren Schlag vor, doch als das wilde Wesen auf sie zukommt, kann sie um seinen verwachsenen Hals ein helles Aufblinken erkennen. Sie weicht aus, schaut direkt wieder zurück. Als sich die Bestie umdreht und den Speichel aus seinem Maul hinausbrüllt, betrachtet sie seinen Hals näher und erkennt dort ein mehrblaues Juwel an seiner Kette. Ein helles Aufblitzen eines Lichtes erstrahlt am Himmel, gefolgt von einem bebenden Donnern. Das Mädchen sieht abgelenkt hinauf und erkennt, wie sich etwas rasend schnell den Boden nähert. In einer panischen Hechtrolle entfernt sie sich vom Werwolf und hört nun das Aufprallen auf der Stelle, wo sie eben noch gestanden hat. Abrupt zieht sie zurück. Blut bedeckt den Kirchplatz. Der Schädel des Werwolfes ist zertrümmert. Einige Fetzen seiner Augen spritzen bis vor ihre Füße, genau wie einige Splitter des blauen Edelsteins. Eine Staubwolke wirbelt auf. Auf der zermalten Leiche des Werwolfes hockt ein großgewachsener Mann im grauen Gewand, die Fäuste direkt in den Boden geschlagen, wo der Kopf des Werwolfes erdrückt wurde. Eine silberne Zweihandaxt axt hafte direkt auf seinem Rücken. Über sein Haupt war ein goldener, kegelförmiger Eisenhut gestülpt, der nach oben hin spitz zuläuft. Gemächlich spielt er seine verdreckten Finger an seiner Schulter ab und erhebt sich majestätisch, als wäre er der verbliebene Herrscher des Dorfes. Sich in das Mädchen wendend, beginnt der Mann, vom Himmel zu sprechen, in einem tiefen, beinahe verschluckten Tonfall. Ihr seid das Jene gewesen, welches durch die Straßen streift und nun Jagd auf die letzten Menschen macht. Die Nacht der ewigen Dunkelheit ist eine Bürde, die bereits schwer genug auf den Schultern der Leben entlastet, und nun kommt ihr und unterbreitet uns eure Schamlosigkeit? Dieses Urteil ist es also, welches vollstreckt werden muss, und es ist ein glorreicher Vollzug zwischen den Toten am Himmel und dem Bestien auf der Erde. Sie weiß nicht, wie der bedrohliche Mann erkennen kann, wo sie sich befindet und was sie tut. Doch sieht es so aus, als würde er jeden ihrer Schritte genau beobachten. Eine Jägeraxt also, mächtige Waffe, wenn man denn vernünftig mit dieser umzugehen weiß. Wünscht ihr euch einen Kampf oder ein sauberes Urteil? fragte er sie zuvorkommend und packte die Axt an seinem Rücken. Wirbelt zweimal in hohen Bogen herum, so dass sich die Puppe einige Schritte zurückbewegen muss, um sich schließlich in Kampfhaltung vor ihr zu präsentieren. Sie gibt kein Wort von sich, wartet nur seinen nächsten Zug ab, woraufhin er empört protestiert. Ich sehe schon. Ihr enthaltet euch einer vernünftigen Antwort. Wie ihr wünscht, es soll kein Problem darstellen. Nichtsdestotrotz stehe ich auf die notwendige Etikette, bevor wir zu Katz und Maus werden. Ein tiefes, langsames Kichern folgt auf ein verächtliches Schnauben. Hitze überkommt die Marinette wie eine Art von Angst, die sie packt, während sie von einer ewigen Höhle hinabfällt und sich fragt, ob sie den Sturz überlebt oder nicht. Der Henker hält das stumpfe Ende seiner Axt nach vorne und stößt die Angreiferin mit Wucht wieder an den Platz zurück, wo sie eben noch gestanden hat. Erst die Verbeugung vor dem Kampf, besteht er brummend. So gehört es sich. Und der Exekutor stampft den Griff in seines prächtigen Beils in den Boden, fällt auf die Knie und verneigt sich tief vor seiner Widersacherin. Schließlich stirbt er sich die übergroße, beinahe sichtversperrende Kapuze über, wirft mit seiner freien Hand einmal seinen Umhang nach hinten, wo eine Art von verziertem schwarzen Teppich sichtbar wird. Mit einem Gefühl der Entblößung erwidert das Mädchen seine seltsame Geste, zu vollen Zufriedenheit richtet er sich wieder auf und spricht weiter. Oh, ich vernehme nicht einmal das Singen und Lachen der vielen glücklichen Bürger. Wo sind sie nur hin? Was habt ihr dem schönen Dorf angetan? Selbstgefällig hebt die Marinette ihren Kopf. Gebt ihr Vergnügen mit einer weiteren provokanten Verbeugung kund. Ihr würdet die perfekte Adellege abgeben mit einem dunkelroten, hübsch geschneiderten, noblen Kleid. Wie die Damen es auf Cambers tragen. Ja... Wie gut würdet ihr euch in dieser geschlossenen Gesellschaft ergänzen. Zu schade nur, dass wir niemals genaueres darüber erfahren werden. Der Begriff wird euch fremd bleiben, denn das Urteil wurde bereits gefällt und nur der Vollzug fehlt noch, meine Gutsche. Der Henker blickt zum Himmel hinauf und murmelt beinahe unverständliche Worte. Baron von Leer, ich habe euer Papier erhalten. »Hört ihr mich dort oben?« Verwirrt näherte die Marionette sich dem bedrohlichen Koloss, der mit seiner zweihändigen Axt herumfährt und sich zwanghaft auf Abstand hält. »Was hat er euch geschrieben? Wie? Wo er doch verstorben war?« fragt sie achtsam auf einen Kompromiss hoffend, der beide unbeschadet lässt. Harsch entgegnet er. »Der Schneider hat es weitergeleitet. Ihr habt den Baron ermordet, mich in den Ruin getrieben« mein einziger, wahrer Gebieter, verstorben. Mein ehemaliger Herr, verschollen in einem Fernschloss. Gute Taten sind nicht immer weise und böse Taten nicht immer dumm. Doch ungeachtet dessen sollten wir immer danach streben, gut zu sein. Worte von ihm und ich muss mich entschuldigen, auf die Weisheit zu verzichten. Fest umschließt er den mit Eisen besetzten Griff. Dadurch erhascht das verwundete Mädchen einen Blick auf die Handschuhe. Sie qualmen und blitzen Rot auf. Wie von einem Netz umspannt kleben mehrere Totenschädel am Unterarm. Es ist beinahe, als könne sie die Geister hören von unzähligen Opfern des Henkers. Die Marionette spürt an seinem makellosen grauen Gewand, dass diese Person einst eine edle Absicht hatte, vielleicht sogar ein Jäger gewesen ist. Doch die Tracht ist alt, der noble Herr in seinem Kopf wahnsinnig geworden. Ist dies, was aus der heilenden Kirche geworden ist? Niemand von ihnen hatte es verdient, aus unserer mit Schweiß und Blut erschaffenen Utopie in ein falsches Paradies aufzusteigen, nur weil sie sich in ihrem eigenen Glauben verflüchtigt haben. Heißt es nicht, dass im Himmel ein sicherer Ort auf sie wartete, nur weil sie Leid ertragen mussten, heißt es nicht, dass sie dort ein frohes Leben verdient haben. Sie haben es verdient, für ihre Uneinsichtigkeit gerichtet zu werden. Wenn ich euch erst aus dieser Welt gerissen habe, werde ich dort oben auf euch warten. Ich werde die Leiter hinaufsteigen und eure modernde Seele von der Himmelspforte stoßen." Reflexartig bereitet sich die Marinette darauf vor, zur Seite auszuweichen. Doch stürmt der in grau gehüllte Henker derart aggressiv vor. Die Axt mit nur einer Hand schwingt, dass sie kaum bemerkt, als er vor ihr steht. Ein Hieb. Die Marinette ist mittig ins Weit. Weißes Blut fließt über ihr zerrissenes Kleid. Zuletzt sieht sie, wie der Mann über ihr lacht und gemächlich zu Leiter hin fortgeht, um an ihrem Port zu steigen. Unter dem Eingang der Glocke wird der Marinette schwarz vor Augen, als hätte sie niemals gelebt. Nach weiteren Monaten, in denen sich nichts ereignet hat, kehrt der Tod wieder, über seiner Schulter einen alten Mann tragend, ebenfalls ein Greis wie der Baron. Dieser hingegen stößt umgehend auf und stürmt zu ihm. »Mein Freund, mein Freund, wacht auf, was ist geschehen?« Unbeeindruckt lässt das schwarze Wesen den Leichnam zu Boden fallen. Gibt nur eine stumpfe Erklärung von sich, wieder als flüsternde Stimme in unseren Köpfen. Wie es scheint, ist es ein weiteres Opfer eines Geschöpfs, welches nicht mehr am Leben sein sollte. Ich erkenne das Gesicht beschämt wieder. Es ist der ehemalige Schneider des Dorfes gewesen bis er sich in seiner Manufaktur verschanzte. Niemanden ließ er zu sich, abgesehen vom Baron höchst selbst. Der transzendente Lord wendet sich zu meiner Überraschung direkt an mich. "Germann, so lautet euer Name. Verratet mir, wie ihr es vollbracht habt diesem hölzernen Wesen das Leben zu schenken, mehr noch die Gefühle, die es hegt. Vielmehr ist es ein verlangendes Zischen als ein Flüstern, das keinen Widerstand duldet. Dennoch sehe ich kaum eine andere Möglichkeit, als mich der Frage zu widersetzen. Ihr müsst mir verzeihen, doch kann ich euch dies nicht anvertrauen. Ich müsste diese Kreation bereits länger bekannt sein. Ob ihr hingegen bei dessen Erschaffung anwesend wart oder nicht, ist nicht meine Sorge. Erzünd nickt es mit seinem schattigen Kopf. Ich lasse es hingegen nicht das Wort ergreifen. Die Gefühle hingegen entstanden mitunter durch diese beiden Männer zu eurem Rücken. Sie hatten die Puppe für sich benutzt und ließen das gesamte Volk daran teilhaben. Schuld hingegen, diese liegt alleine bei mir, weil ich es zuließ, dass man sie mir nahm. Mein Meisterstück, meine Liebste, aus meinen Händen entrissen. Der Tod baut sich plötzlich mächtig vor mir auf. Den Stoff um seinem Körper erscheint sich schnell zu bewegen und das Wesen auf die doppelte Größe zu wachsen. Plötzlich fällt mir schwindelig. Was passiert hier? Nichts ist mehr so eintönig. Nein, das vergeht schnell. Ich höre das Ticken tausender Uhren in meinen Ohren, verliere das Gleichgewicht, fühle mich veraltet und schwach. Doch dann klopft es. Verwundert schrumpft die schwarze Gestalt wieder an ihre ursprüngliche Form zurück und löst sich auf der Stelle in einer Dampfwolke auf, um an der Rinde wieder zu erscheinen, die es als Pforte bezeichnet. Licht stößt von außen ins Innere dieses Ortes, und ich entdecke einen kräftig gebauten Mann mit Zweihand-Axt, grauem Gewand und einer goldenen, spitzen Kopfbedeckung. Was sucht ihr an diesem Ort? faucht die Flüsterstimme, und der Henker verneigt seinen Kopf demütig. Sie. Ich möchte diese Gestalt erwischen. Habt ihr sie nicht entdeckt? Der Baron hebt seinen Kopf und wendet sich wortlos von seinem besten Freund ab. Umgehend ruft er. Mein treuer Diener, habt ihr sie? Baron von Leer, wieso seid ihr hier? Fragt der Exekutor verwirrt und fällt verbrubbt auf die Knie, den Griff der Axt in den Boden stoßend und den Kopf beugend. Lehnt's her. Die Marionette ist mir entflohen. Ich habe sie enthauptet, wie ihr verlangt habt. Doch scheint sie wohl nie diesen Ort erreicht zu haben. Gekränkt pulsiert das schwarze Wesen. Der Rauch vernebelt den gesamten Komplex. Von Lear bricht im Husten zusammen. Genug! Zicht die Stimme. Ihr drei seid gestorben und werdet nicht wiederkehren. Nichts ist sicherer als die Anwesenheit an meiner Seite. Der Tod zieht ohne auch nur eine Bewegung zu vollziehen, den Leichnam des Schneiders zu sich auf die Schulter. Der Baron wird von seiner mentalen Kraft ebenfalls angezogen, obgleich er sich unter allen Anspannungen zu wehren versucht. Die Illusion eines Lebens, es stimmt also doch, grübelt die flüsternde Stimme mit hörbarer Schwierigkeit die Geduld zu bewahren. Dies kann nur das Werk eines Großartigen sein, niemals das Eure. Ich verstehe, so ist das also. Mein Herr, bittet der Henker in seiner letzten Gelegenheit, spricht dabei den gefallenen Baron an. Aus der Flüsterstimme heraus wird ein hoher Ton, der sich wie ein Kratzen im Innersten des Verstandes anfühlt. Ihr seid nicht tot Scharfrichter, der Baron hingegen ist nicht länger euer sogenannter Gebieter. Und da ihr mir die leblose Gestalt nicht vorweisen könnt, habt ihr keinen Anlass, euch hier aufzuhalten. Verunsichert hebt sich die in Grau gekleidete Person, geht einige Schritte zurück, betrachtet die Szenerie von außen. Der alte Greis meldet sich zu Wort unter der Anstrengung des Soges, behält hingegen immer noch seinen formalen Ausdruck. Eure Dienste sind nicht weiter von Mein Freund kehrt zurück nach Canehurst. Die Pforte schweißt sich kurzerhand zu, der Henker verschwindet vor unseren Augen. Direkt danach strömt der gesamte Rauch in einem stürmenden Orkan zurück in den Ärmel des Todes, sodass der Baron keinerlei Widerstand mehr leisten kann. Seltsamerweise bleibe ich selbst davon verschont, doch der Tod flüstert direkt in meine Ohren. Verweilt, Germann, ich werde auf euch noch mit Rechtschaffenheit zurückkommen. Knisternd öffnet sich ein neues Tor an derselben Stelle. Ich kann dahinter nur graue Berge erkennen, sowie unzählige Grabsteine. Mit den beiden Greisen im Griff, schleicht der Tod zur Öffnung und stößt sie in die trostlose Welt. Derjenige Albtraum wird euch empfangen, den ihr bei eurer eigenen Macht zu schaffen meintet. Er soll euch alleine gewährt sein, der Einzige mit den größten Ängsten eurer Mörderin. Verweilt dort, zusammen mit dem Bluthungrigen, dunklen Seelen und lust- und giergetriebenen Bestien, mit denen eure Heimat habt untergehen lassen. Der Schrei des Barons wird zunehmend leiser, schließlich schließt sich das Tor und die schwarze Gestalt wendet sich zu mir. Ich halte meinen Kopf schief, nachdenklich, aufgrund des Urteils und gebe Preis, was mir im Sinn steht. So sieht es also aus, wenn ihr jemanden die Nachwelt entsendet. Sie sind nicht nur durch ihren Mörder vereint. Nein, sie werden zudem gepeinigt durch die größten Ängste derer, die ihnen das Leben entrissen. Tragische Vorstellung, dass der Tod jeder Person so aussehen muss. Ich komme nicht drum herum, mich zu fragen, wo Maria abgeblieben war, in welcher Welt sie sich niederlassen musste, wenn sie denn überhaupt verstorben ist. Weshalb habt ihr mich nicht mit ihnen dorthin geschickt? Weil ihr… zicht die Stimme scharf, dass wieder der hohe Ton in meinem Kopf erklingt. Kein normaler Mensch seid, weniger noch ein gewöhnlicher Jäger. Ihr habt euer Ableben bereits vollzogen. Kontakt zu einem Großartigen aufnehmen zu können und eurer eigenen Kunst das Leben geschenkt. Wie lange lebt ihr schon? Ich vermag es nicht zu erkennen. Doch habt ihr eine lange Zeit auf der Jagd verbracht? Eine lange Zeit allein verbracht? und werdet vermutlich noch eine Ewigkeit in der Einsamkeit verweilen. Beeindruckt schenke ich dem übernatürlichen Wesen einen respektvollen, wie ehrfürchtigen Blick. Ihr trachtet mir nicht nach dem Sterben, weshalb verbringe ich dann meine Zeit hier? Die Präsenz des Mondes ist eine mächtige Gestalt, dessen Antlitz kaum jemand bekannt ist, nicht einmal den Großartigen höchst selbst. Sie war schon immer dort, existierte selbst vor dem Leben und somit vor mir, doch verfolgt sie ihre eigenen Ziele, ihr eigenes Streben. Germann! Ihr wisst schon von diesem Streben, nicht wahr? fragt mich der Tod scharfsinnig aus. Ich erhebe mich mühsam und versuche einen möglichst guten Blick auf das Geschöpf aus Gas zu erringen. Puppenspieler, Jäger, welchen Titel ihr auch bevorzugt, lasst mich euch versichern, dass die Jagd und das Bestientum niemals enden wird. Versucht euch nicht, diesem zu widersetzen. Dies wird euch auch mit der Hilfe der Großartigen niemals gelingen. Soll ich euch etwas verraten? Sie sind ebenfalls dem Wahnsinn verfallen. Dadurch entstanden die unzähligen Bestien auf den Straßen erst. Dieses Leid ist hingegen kaum erkennbar für die Menschen. Sie verschanzen sich nur im Hass auf die Jäger und die heilige Kirche, die selbst nicht mal dem Wahnsinn widerstehen können. Niemand vermag dies zu erreichen, abgesehen von eurer liebevollen Kreation eines leblosen Wesens. Vielleicht ist es die Leblosigkeit, die dafür schützen kann. Müsste ich dann nicht selbst eines der wenigen Wesen sein, die den klaren Verstand zu behalten vermögen? Eure Marionette verspürt dieselben Gefühle wie die der Mensch, wenn... Oh, Eure Marionette verspürt dieselben Gefühle wie die der Menschen, wenn... Wenn sie auch sie nicht also Achso. Eu Wer davon leer? Wer davon leer? Eure Marionette verspürt dieselben Gefühle wie die der Menschen, wenn sie es auch nicht begreifen kann. Und hat eben solche Kränkungen erlitten, indem man sie geschändet und traumatisiert hat. Kalte Selbstjustiz über dem Wort der Richter unter den Lebenden. Eine starke Persönlichkeit, genauso stark wie die der Frau, die ihr mit eurem Kunstwerk nachstellen wolltet. Schockiert horche ich auf bei seinen letzten Worten und kann meine Nachfrage nicht unterdrücken. Ihr wisst von ihr? Aber natürlich, erklärt mir das Flüstern. Scheinbar hat die Präsenz nicht nur das Leben eingehaucht, mehr noch, sie hat ihr die Fähigkeit verliehen. Wohl. Jeglichen Weltschmerz auf sich zu nehmen. Ob sie diesen tragen kann oder vor Überlastung jedes Gefühl verlieren wird, ich kann es euch nicht sagen. Doch sie wird auf jeden Fall unten liegen, nach wie vor am Fuße der heiligen Kirche eurer Heimat und auf jemanden warten, der sie holen kommt, ob nun ihr seid, oder eine Bestie, dies kann nur ich bestimmen, German Jäger, bereits so viele eurer Opfer habe ich gesammelt, unzählige leidende Engel, wie ihr sie nennen würdet. Ich muss euch anvertrauen, euer Verlies ist von rohenden Seelen übersät, von den ehemaligen Menschen, die ihr als Bestien erschlagen habt. Sie hängen nun vom Himmel herab und betrachten das Leiden der Welt von oben. Ihr könnt nicht noch weitermachen, es muss andere der ihre Jäger geben, die eure Bürde übernehmen. Eine lange Zeit auf Erden in einer ewigen Nacht ist zu viel für ein einzelnes Leben. Wovon ihr redet, liegt ihr mir nahe, mich der Jagd zu entwenden? Ihr und eure hinterhältige Kunst, die keinen Einfluss auf das Leben haben sollte. Die Melancholie der Welt zu verstehen, ist eine Last der Leblosen. Denn nichts vermag sich noch als Leben zu bezeichnen, wenn man dies unendliche Leiden erkennt. Zieht euch mit ihr zurück an einen Ort, der der Präsenz des Mondes nahe ist, jedoch fernab des irdischen liegt. Mir sind seine vielen Erklärungen zu eindringlich, doch meine ich verstehen zu können, um welches Exil er mich bittet. Ein Traum? In der Tat, ein Traum, der so lange existiert, bis die Jagd vorüber ist. Und wenn es eine Ewigkeit andauern möge, dort werdet ihr verweilen, zusammen mit all euren Opfern, die vergraben liegen. Dies wird der Platz eures Todes sein. Die Marionette, das Antlitz eurer Liebsten, wird euch nicht von der Seite weichen. Verbringt dort die Zeit, die euch auf der Welt nicht gut geschrieben war, und die grauenhaften Bilder von den unruhigen Engeln am Himmel werden euch nicht länger plagen. Erzählt der Tod und lässt die Pforte zur Zwischenwelt wieder öffnen. Ich kann wieder die Wolken erkennen, sowie die Leiter, an der der Scharfrichter emporgestiegen war. Am Grund angekommen, analysiert die schwarze Gestalt mein zerteiltes Kunstwerk und die weiße Blutlache vor ihr. Nur allzu betrübt verleitet es mich, näher zu ihr zu treten. Doch hält mich die Flüsterstimme zurück. Noch nicht. In diesem Zustand müsste sie sterben. Ich werde sie wieder richten, um unseren Pakt zu besiegeln. Dafür benötige ich eine Dosis eures Blutes, womit ihr eure Zustimmung gebt. Die Marionette wird unsterblich, die hohe Gabe der Präsenz des Mondes immerwährend. Dafür werdet ihr nie wieder eine Bestie erschlagen oder in die Welt der Lebenden zurückkehren können. Unter dem offenkundigen Unterton der Erpressung stimme ich dem Großartigen zu, schleppe meinen Körper zu der Marionette hin, deren weißes Blut zu kochen beginnt und sich zwischen ihren beiden Körperhelfen manifestiert. Ihre Beine wachsen wieder an ihren Bauch heran und ich falle aus der Fassung, während ich mir ihr Gesicht ansehe. Sie hat Augen, helle beinahe kristallene Augen, mit denen sie mich gedankenversunken betrachtet. So wunderschön, wie es einst meine Liebste gewesen ist. Okkulte Stimmlaute erklingen in der Umgebung. Der Tod schlitzt mit einem als Klinge geformten Rauchschwall meine Handfläche auf, während er mir mit dem anderen Arm das weiße Blut vom Boden aufnimmt. Sie lebt wirklich. In ihrem Gesicht schaffe ich etwas zu erkennen, das man wohl als unerwartete Freude bezeichnen kann. Aufrecht baue ich mich vor ihr auf, vernange kurzzeitig ich meinen Kopf als Geste der Entschuldigung. Fassungslos setzt sie einige Schritte auf mich hinzu und ich berühre sie sanft, ohne jeden Hintergedanken, ihre raue, doch weiche Wange. Ja, Mann. Flüstert sie mir zu. Gezwungen am Hassen drehen wir uns hingegen wieder um zu den Blutspuren, zwischen denen sich das schwarze Wesen windet. Wieso? Sie entblößt ein Hauch, tief verzweifelter Trauer, als wäre es nie ihr Wunsch gewesen, weiterzuleben und noch weniger dabei mein Gesicht sehen zu müssen. Meine Liebste, spreche ich sie erstmals seit langem persönlich an. Habt keine Furcht vor der Zukunft. Sie wird euch nicht weiter etwas Böses antun können. Nicht ein Tropfen wird durch eure Hand vergossen werden. Sollte es dennoch dazu kommen, werdet ihr in dem Albtraum des Jägers verbannt werden. Machtlos zwischen denjenigen Männern, die einst an eurer Seite gekämpft und wahnsinnig wurden. Nun geht und kehrt nie wieder. Spricht die Stimme und ich sehe, wie das Gewand sich schwerelos emporhebt und der Rauch in der Luft verblasst. Die Gestalt verblasst und die Marionette regt sich in meinen Arm während sie versucht, einen festen Halt unter ihren Füßen zu erlangen. Überanstrengt euch nicht, flüstere ich beruhigend zu ihr. Es gibt keinen Grund mehr, um zu eilen. Nur spärlich merke ich, dass sie mich gehört hat. Dennoch helfe ich ihr, sich aufzurichten und gehe einige Schritte, während sie ihren Arm um mich gelegt hat. »Seht ihr es auch?« fragt sie mich plötzlich. Das Blut der Alten und der Jungen, der Lebenden und der Toten, wie es fließt? Hört ihr es rauschen? Der Fluch, der niemals gebrochen wurde? Das, was in uns allen versiegelt ist? Fürchtet nicht das alte Blut, meine teuerste. Nicht mal das Vergossene kann jetzt noch aufhalten, was geschehen wird. Doch können wir die künftigen Jäger auffangen. Ihr könnt ihnen das geben, was sie benötigen. Ihre Anwesenheit wird es sein, die uns im Traum beehrt bald wenn wir von dieser Welt fort sind, erkläre ich ihr in der tiefsten Intention, um sie aufzumuntern. Verzeiht mir mein Fehler, ich hätte euch nicht in die Hände dieser Märtyrer geben dürfen. Sie waren keine Märtyrer, nur unbedeutende Menschen in hohen Positionen, die selbst zu Bestien wurden. Vorwürfe sind es, die ich euch machte, doch waren sie gerechtfertigt? Nur bedingt, ihr persönlich habt mir nie etwas zuleide getan und wusstet nicht, wie der Baron oder Schneider handeln wollten. Erzählt sie mir, und für einen Moment kann ich sie auch verstehen, doch fehlt mir die Ehrlichkeit in ihren Worten. Sie klingt so emotionslos, so innerlich abgestorben. Was ist mit ihr geschehen, während sie zu diesem Ort gekommen ist? Vielleicht hat der Tod ihr keinen Gefallen getan, und mir es recht nicht. Die Ewigkeit wird in Kürze beginnen, und ich weiß nicht, womit wir diese nun beginnen sollen. Die Bestien leben und wandern nach wie vor ungehindert auf der Welt umher. Wer weiß, wo sie nun schon angekommen sind. Das Ticken der Uhren ertönt, die Glockenschläge der Kirche die mich an den Fortlauf der Zeit erinnern, überall dort, wo sie stehen geblieben ist. Ich stehe nun vor der gefallenen Kirche desjenigen Dorfes, welches sich einst als Heimat bezeichnete. Neben mir steht die mir friedlich gesonnene Puppe, mein Meisterstück, das Abbild meiner Lady Maria, die vom Albtraum verschluckt wurde. Sie weiß nicht über ihre Bedeutung Bescheid. Nichts ist ihr im Klaren. Und doch hat sie einen eigenen Sinn geschaffen. So imposant dieses Mädchen, wie sie ihren kühlen Gesichtsausdruck bewahrt, wo sie Schlimmeres gesehen hat, als manch ein Mensch bei klarstem Verstand. Könnt ihr mir sagen, flüstert sie, Gedanken verloren, werde ich mich erinnern müssen? An dieses Dorf, an diese Vergangenheit, werde ich das empfinden können, was man Sehnsucht nennt? Freunde nennt? Still verweile ich bei ihr. Ich greife zu ihrer Hand und beobachte ihre zusammengesteckten Hände. Ihr linker Zeigefinger tippt unruhig, geduldig. Dieser Ort wird nicht länger der Platz sein, an dem wir uns aufhalten, erklärte ich der Marionette die in einem neuen, edlen Kleid und mit roter Kappe eine nie dagewesene Ruhe ausstrahlt. Ein großes, edles Gebäude, die weißen Gärten im Gelände. Ein kleiner Teich, eine Art Springbrunnen und auch der große Baum zwischen Lichtblumen. Wir beide werden dort sein, in meinem Traum. »Oh, guter Jäger«, steht sie mir mit harmonischer Stimme, Bitte werdet niemals zu einer Bestie, lasst keinen Albtraum entstehen. Wir beide betrachten die Himmelsdecke, die Engel hängen nicht länger dort. Einzig der monumentale Mond breitet sich aus in einem blutenden roten Farbton und weiht mich mit seiner bloßen Präsenz. O Flora des Mondes des Traumes, o ihr klein, o flüchtiger Wille der Alten, Beschützt den Jäger, lasst den Trost finden, und lasst diesen Traum, ihren Entführer, ein schönes Erwachen vorhersagen, eines Tages eine schöne, ferne Erinnerung sein.